die jetzt auch welche. da ah, oh, habe ich mich erschrocken, ich schwör. Und damit hallo meine Bucke freunde und Pokénen, willkommen zu einer neuen Frage. Hardcore. Nach dem ganzen Feedback in den Kommentaren machen wir das nicht eine weitere Frage. Die kommt leider sehr spät und ich hoffe, dass man den Hintergrund oh, sorry. Also, das wollte ich nicht. Du machst mir zwei Herzen schaden. So, jetzt möchte ich mal deine Base. Ich machen. mach direkt mal ein paar Schilder. Ich habe mich ja erkundigt, wie man die craftet. Ach, hier ist so diese komische Base gebaut, okay. Ja, okay, dann benutzen wir das alles jetzt Base. So, ich wollte mich ja hier unten bauen. Und ja. Ja, wir ignorieren das einfach mal im Hintergrund, was ja gerade war. Das, da. das, das hat ihr nicht gehört, Ja, okay. Scheiße, das ich habe kein Eisen. Hast du noch gebratenes Eisen? Hier ist Eisen. <lacht> ich baue es so hin, so. hast du Eisen nicht so. Ja, ich könnte ja nicht hier. GG. Ah, die war... Ich leid, dass die Folge sehr spät ab Abend kommt wie die letzte. Die nächste Folge kommt dann am Sonntag. Die wird wahrscheinlich dann auch spät kommen. Aber ab nächster Woche kommt alles früh. Wir nehmen jetzt ein bisschen vor. Mike, kommst du, ich habe ein Schild für dich. Nee, ich komme mal jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen... Ich höre bin ich. Ah, ich höre bin das Skelett ist immer noch da von letzter Folge. Lava. Hier ja, Mike. Und da wir ja, wir gar kein äh, Distanz. Äh, gib mir das Eisen zum Braten, ich brauche noch eine Brustplatte. Das Eisen zum Braten, Was äh, zwölf Stück. Boah. Wir machen dann äh, für dich die Brustplatte und dann mehr Sachen. Leute, schaut euch das schildern, ist es nicht awesome? Also in der Hand sieht ist okay. natürlich auch die können wir das auch createn. Also wir wenn wir einen OP Apfel haben. Können wir das auch machen? Ich, also. Alter, das Skelett ist wirklich noch da. Ist wirklich, ist wirklich ja, wenn ich eine Brustplatte habe... Alter, ja, das Skelett ist nicht ja. Wir müssen aufpassen. Ja, hast du Kohle noch? Ich habe keine Kohle mehr. Kohle? Hm, gar keine. Ich sehe da unten auf jeden Fall Lappe. Scheiße, ein Zombie sieht mich, aber der kommt nicht hoch. Lappen. Okay, ich habe eine Brustplatte. Okay, warte, ich versuche mich gerade um so zu beschreiben. Um ähm, Strip meinen wir weiter für Diamanten? Soll ich da unten, vielleicht in der oder so. Ja, aber mit der Steinspitzhacke bauen, ne? Nein, mit Steinen einfach so. Immer so, Nein, ich meine mit Steinspitzhacke bauen. Ja, klar. Ich hab Schuhe. Ich mache dir jetzt auch welche. Ah, oh, Alter, da habe ich mich erschrocken, ich schwöre. Der Kopf von der Seite so ein, so ein Pfeil, die so. Surprise, Mordecai. Du hast aber auch Rüstung, das heißt, du kriegst nicht so viel Schaden. Ja, kannst du mir bitte Essen geben. Ja. Oh, okay, dann halt Schule nicht. Er tu dein Schild ausrüsten. Was habe ich mir gerade? Ach, nein. Komm, schlag mich, schlag mich mit dem Schwert. Funktioniert wohl nicht, ne? Schau, lass mal, lass mal, schau. Eins, nein, nein, nein, lass mal, lass mal! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das geht nicht ab. Der Leon meinte nämlich, das würde einfach so abgehen. Nach 5 Sekunden, aber es geht geil. Leon, Wir müssen lapfen, ich bin Mark Ja. Alter. Jetzt ruck jetzt wieder. Nee, nein. Nur ein bisschen. Nur gerade eben. Also wie gesagt, die Folge wird wahrscheinlich die, ähm, ja, wie gesagt die Folgen. Ähm, also die Woche werden die Folgen ein bisschen spät rauskommen. Ein bisschen spät, ne? Ja, ich mache kurz den Cut. Okay, Leute, sind wir sind wieder da. Ich krieg schade, es klingt schade. Ich habe scha mich. Ah, ich, ich, ich weiß, ich habe dich safe geboxt. Da ist ein Skelett. Ich habe zwei Herzen. Also, Neon! Ja. Nicht vorne auf nee, den das. Nicht werden die auch am Ende was machen. Wo ist es? <lacht> vorne auf der anderen Seite des Ganges. Wahrscheinlich hat es mich gesehen und dann ist es hier hingegangen. Und ja, nee, ich möchte dich nicht schützen das hat vor. Das Skelett hat mich getargetet. Oh Gott. Eine Neuerung bei dem 1 11 ist auch noch das Regenerationssystem Wenn man sich voll gegessen hat, regeneriert man. Bis zu 6 Herzen in 5 Sekunden. Leon. Okay, okay, okay, okay, okay. Okay, okay. So Leute, nachdem ich einfach mal ähm, Bash-T-Fraps habe. Nicht bash beste Bash-Traps. Mein Aufnahmenprogramm ist gerade abgestürzt. Momentan Traps, wird aber bald ändern. Und ja episch e e und so. Also Leon, hat das etwas gefunden? Was hast du denn gefunden, Leon? Redstone. Ich habe hier mal Safe gebaut. Gerade. Hier habe ich abgebaut und dann, also das konnte ich nicht sehen, deshalb. Oh, also ich ist eben ja. ich gebaut aus irgendeinem Grund. Ähm, ich mal hier den Segen wenig ah, aus. Ich bin bei deinem Gang. <lacht> no. Ja, ja, da habe ich auch gerade. Kannst du mir nicht weitermachen? Ja, die so, ich hoffe, das schüttelt sich nicht wieder ab, sonst haben wir geht. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Oh ja, das brauchen wir mal. Ich habe nämlich nur 15 Fackeln und nichts mehr zum Braten. Ja. Ich brauche mich gerade in noch Holzspitzacke weiter, weil ich meine Eisenspitzhacke nicht verbrauchen will. Also wie gesagt... Vielen Dank für den Support. Wir müssen übrigens in den ha Hashtag genau genauso in den Kommentaren ich ja, Ich hab's äh, noch nochmal angesprochen, nachdem das Video kommt Aber nein, natürlich schreibt keiner. <lacht> nur du Ach, so hast. nur, ähm, nur damit ihr euch fragt, ich schreibe mit Leon Beschwerder, weil das mein alter Account ist. Das ist ein alter Name. So, so hieß er vor, weil er immer alles zerschweddert hat. Heutzutage ist er vor der, der Astrage. <lacht> ich bin einfach nur neutral. Leonor. <lacht> Echt, so müsste ich mich nennen. Hier ja, Leonoff neutral. Nein, ich bin Höhe 10 bis 11, so frisch kann ich. Äh, nein, nein, Höhe 12 bis 15 die besten Diaschancen. Ah, nee, Höhe 11, ab 11 kriegt man Dias. Hey, soll ich in die andere Richtung, das mein Gang. Danke Server, diese Ich muss. Was doch gesagt, ich soll mich hier bauen. Mann Mike, hier ist mein Gang! auch oh, nicht schlagen! <lacht> ich mache mir jetzt eine neue Pizza <lacht> Und bitte, Sorry. bitte, hust nicht in dein Mikrofon sind, sondern weg. zu den Ombi. Ich habe einen <lacht> Zombie und ein Skelett. Ey, ich hasse das, dass man hier nicht shot kann, wenn man was in der Hand hat und darauf die Zahl drückt. Äh, ich brauche erstmal ein <lacht> <lacht> okay. Und dann mache ich mir eine Steinspitzhacke. Ich weiß, der Leon hat hier mir alle Eigen gegeben, aber die will ich nur benutzen, wenn ich muss. Los. Ja, die Musik ist wieder da. <lacht> also jetzt wird eigentlich alles flüssig. Wahrscheinlich war das gerade eben, weil äh, Fabs hatte keinen Bock mehr. Hauptsache bei mir scheint gerade Raps.exe möchte ich mehr starten oder hat ein Problem oder kann ich nicht mehr starten egal wir haben hier Redstone gefunden noch mehr Level kostenlose Level ach jetzt Leons Gang ganz cool oh, hier ist noch mehr Redstone bei Leons Gang <lacht> ich mach mal so dass wir hier nicht mehr runtergeschossen werden können also hast du das Eisen jetzt umgewandelt Übrigens, ich habe keine Kohle mehr, gehabt. Ich habe Kohle. Ja. Ich habe das Eisen. Ach, das ja. stimmt, ich habe dafür Schuhe gemacht. Ich habe dir dafür Schuhe gemacht. Nein, hättest du dir lieber spar Leon, Creeper, er sieht uns. Aber der kommt nicht hoch, oder? Hm? Wo? Da un unter, unter der Erde. Erde, unter der Erde ist er. Nein, das ist unter mir, hier unten. Das? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Schubst du dich nicht, nicht gerade. Der, man, man kann man jetzt wieder schubsen, ne? Und dann ne? Leon, machst du ihn. Er ist aber auf mich gucken. Nee, er geht weg. Er ist weggegangen. Okay, der, der hat mich vergessen. Äh, Kannst du mit F5 gucken zur Info? Ach. Da oben müssen wir vielleicht nochmal hin. Aber ja. So Leon, ich möchte mal ein bisschen Diamanten finden. Lass uns jetzt ein bisschen graben. Farm, ich mache hier Dings. Den Weg. ja, ja Ich mal hier weiter. Ja. Ich war schon auf einer guten Höhe. Ja. die Höhe ist okay. Daran nichts. Ja, immer wenn ich abbauen, ne, dann fällt. Oh Gott, bitte, ich ich mich nicht wieder ab. Oh mein Gott, Leute, ihr seht Eisen. Das ist gut. Bringst du schon nur hoch? kleinen Cut. Mal wieder. Was hast du für Ja, mit dem Aufnahme. Du hast auch. Du hast gar keine Aufnahme, her. Hey. Oh, Nein, warum haben wir immer Pech, dass es bei der Aufnahme lag? Keine Ahnung, mein PC ist scheiße. Nein, ich habe zu viele Spiele, glaube ich. Wieso mach ich mich jetzt hoch? Hast du den Cut nicht mehr gesetzt? Nein, ich bin jetzt wahrscheinlich schon. Ich habe den Cut gesetzt, ganz cool. So. Ja, dann kommst du mal? Ich hab sechs äh, Eisen gefunden. Nee, ich komme sofort runter. Ich brauche hier gerade oh, noch. Yeah, mehr Leute, richtig hier cool. Jetzt. <lacht> Ich mache an die bei 2, äh, Red Steve, Red Steve. Ja. Einfach noch mal ein bisschen spammen. Spammen, spammen. spammen, spammen. spammen. Leon hier viel Redstone. Okay. Red okay. Ja. Ich brauche mal gerade den Bildchen wenig angenehmer. Okay. Dass man sich nicht immer den Kopf stört. Wo bist du so lang gegangen? In der Gang, In der In der Ah, hier. Oh, alter, hier ist überall nur Redstone. Aber weißt du, was das heißt? Wo Redstone ist, wir sind auch Diamanten und Also. Ähm, gibst du mir das Redstone und alles? Was? Gib mir die Mineralien, ich mache oben eine Kiste. Äh, hier ist Eisen oh. und hier ist 63 Redstone. Ähm, Kohle auch? Ach, Kohle. alle? Ja, alles was ich habe. Obwohl, gib mir ein bisschen was wir falsch falsche nicht, mehr, nicht mehr essen. Leon! Guck mich nicht voll mit dem Gas! Du bist auch kein du bist doch kein Name, oder? Okay. So Leute, die, die Folge ist wirklich sehr entspannt, sehr cool auf jeden Fall. Ich mach mal die Kopf. Auch schon zu Ende, ne? Oder wie lange? 25 Minuten. Nee. Danke, Welt, fürs Speichern. Alter, wie es läuft. Und wie es läuft, die Nerven läuft. Ups. keine Anführung, nein. Redstone! Danke, Server. Nein, du musst kleiner als drei schreiben. Kann man eigentlich mit.. Man kann nicht mehr mit kleiner als drei Screenshots machen. Das finde ich gut. Das habe ich immer genervt, wenn ich die geschrieben habe. So. Jetzt kommen so die Kommentare. Mann, hast du mein Herz hier geschickt? Nein. Leon, ich bin so schon ja. so weit. Sollen wir nicht mal links, rechts so Kabinen machen? Also nicht Kabinen, dann so. Das könntest so du eigentlich schon ganz halt machen. Achso, nee, das machst du. Soll mich rüber. So. <lacht> Mike, ich rüber. Mike, hast du jetzt... Wasser. Ähm, Mike, kommst du mal eben? Wir machen uns jetzt Rüstung. Oh, Redstone. Leon, ratt mal, was ich gefunden habe. Redstone! Dä, Voll selten. <lacht> Alter, richtig. So. Smaragde. Ich will, ich habe einen Smaragde gefunden, die war ja. Ja, schön. Ja, bitte den haben. Du spart ja die Smaragde gerne. Könnt auch gerne mal kommen. Mal Hilfe wir brauchen sagen. definitiv Wasser. Ja. Und Dias. Wir brauchen erstmal Dias, sonst können wir nichts machen. Also Was das aber auch sehr wichtig ist. Sonst können wir das Zuckerrohr nicht anfahren. Ähm, Na ja, gut ne. Mal wieder, lange soll ich noch gerade ausbauen. Mehr. Okay. Kohle gefunden. Ich mache ja. mir einen Helm, okay. Kommst du mit äh, ein paar Steinspitzhacken zu, äh, zurück zu mir? Klar. Ja, Klar. Ich baue mit der Eisen ab und ich möchte es eigentlich gar nicht. Also ich ja, dann baue gar nicht mehr. Das ist Zeitverschwendung. Die Folge muss noch sinnvoll sein. Nicht so wie die erste. Die ersten beiden Folgen sind sinnlos. So Nein. Ach übrigens, meine Videos kriegen erst nach ein paar Tagen von äh, paar Weiß nicht wann, ich muss erstmal noch meine Fernsehen machen. Da muss ich erstmal fallen, wenn der Kann die Fahrrad zu Oh, ich habe Erde! Und bei Erde Erde be angestoßen. Da ist es die Höhe 9. Easy. Ich komme. I'm coming to you. Ja. <lacht> okay, wie viel hast du 6. Er weiß Drei. Ja, ich habe nicht viel bekommen, ne? Ich weiß, ich habe zwei und noch eine angefangen und meine Eisenspitzhacke. Okay. Achso, gib mir die Ressourcen wieder. Achso, äh, also du bleibst jetzt hier und machst die links rechts zur Kabinen. Weißt du was? Ich mein. ich weiß, was soll ich mein. dir geben? Ich alles? Smaragd, Eisen, whatever, alles, was du hast. Hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich habe Eisen gefunden. Eisen? Ja. Ich sag ja, das bringt was, wenn man das ist. Die Boah, ich sage immer Kabinen, ich bin so doof. Äh. Das nennt man Schächte. Ja. Okay, wir ja, können uns. Also, kannst du die Kohle hier abbauen? Ich habe gemacht, da geh Wir We können weg. uns Hosen machen. Ich gehe eben zurück und mache uns Hosen. Okay. Hosen sind schön. <lacht> Mir machst du eine Hose, du brauchst nicht. <lacht> und einen Helm muss auch noch machen. Äh, für Helme haben wir nicht genug Eisen. Noch. Mhm. Kann sein, dass die Folge vielleicht etwas länger ist, weil wir haben jetzt auf die Zeit nicht schauen können. Aber ich würde sagen, wir haben gleich auch. Ja, gleich. Ich hab keine keine Fackel mehr, ich mache mir neue. Ich mache mir neue Fackel. den Fuck Neue so, Redstone! Leon, wir haben Redstone, wir sind richtig. Wir sind richtig. Rich. Irgendwie buggen die Öfen gerade. Alter Leon, so viel Kohle, ich kann das ich hab keinen Bock mehr Eis aufgeholt. Eisen! Eisen! Hier, wenn wir zehn haben, können wir uns beide noch Helme machen. Dann sind wir voll Eisen und dann können wir betteln die ganzen. Ich wollte schon ein Rappen sagen. Das Skelett. Ja, sechs Stück gefunden. Dann mache ich mir einen Helm, okay? Ja, mach du. Weil dann kann ich tanken, das weil ich habe Das war sehr wichtig. Warte mal, das Server macht ihr alle 10 Minuten. Und das heißt, die Folge müsste ja eigentlich schon zu Ende sein oder nicht? Ja, das hat ja, doch jetzt mal mal 15 Minuten, ja, circa. Ich kann manchmal keine Blöcke abbauen, komisch. Ich bist du so da? Was? Okay. Was bitte? Ja, oh. Ich was. oh, endlich habe ich mal Hosen, noch nicht? Ohne Hosen ist es voll. Ein Eisen, ja. ja dann. Ja. Ich habe keine Nahrung. Ich gehe mal in Zug gemacht, Nahrung. Kohle? Ach so. Ja, ich, ich gebe dir die Hälfte. Kann ich dann einlagern? So Leute, ich würde mal sagen, unser Schlaf, ja. Für die erste Folge. für die zweite Folge. Ja, dann kommt zurück. Warte ich, ich baue noch ein bisschen Kies. Hier ist richtig überall Kies, Alter. Oh nein, ich muss was essen. Okay, warte, die Folge wird auch zu sagen, warte, ich muss Kies. Kies! Und in der nächsten Folge werden wir dann weiters malen. Du weißt es, ne? Ich bin zu weit beginnen, du weißt das. So lange her. ist es nichts. Egal! Äh, hier ist nochmal Redstone, Bobby nix voll ab. Komm her, komm her, komm her. Oh ich komme zu mir. Kommst du mir? Als hätte eine Tastatur gekommen. Wird man ja, voll. Rip. <lacht> Alle Hashtag Rip in die Ta Tastatur in die Kommentare. <lacht> nein, ich habe mein Schild getan. Nein. Okay Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Komm neben mich, dann machen wir das. Ah! Ja, ja, ja. Mein, mein, mein, mein. Scraps, komm her, komm her. Wir machen Screening. Oder auch nicht. Komm. Haut rein Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gibt es eine positive Bewertung. Schaut bei der nächsten Folge vorbei, ich mache ein Sweeney und beende die Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.